Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Interviewreihe der Deutschen Krebsstiftung. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, Ihnen heute wieder eine bemerkenswerte Persönlichkeit, einen Cancer Survivor, vorstellen zu dürfen. Er ist 51 Jahre alt, lebt in Berlin, ist ein israelischer Künstler und erkrankte 2004 an einem bösartigen Magentumor. Die Krankheit, so sagt er, habe ihm eine ganz besondere Lebenskraft verliehen. Durch die Erfahrung eines so extremen Zustandes fühlt er sich weiser und bereichert. Seine Erlebnisse und Schlussfolgerungen möchte er gerne mit anderen teilen und uns erzählen. Heute hat er nicht wie sonst üblich am Mischpult im Studio Platz genommen, sondern auf unserem roten Survivor Chair. Herzlich Willkommen, Arik Hayut. Arik, erzähl uns doch bitte deine Geschichte. Wie war dein Leben vor der Krebserkrankung? Ich wohne in Berlin seit 1997. Äh, ich war als äh, Musiker tätig, habe Musik für moderne Tanz und Theater komponiert und äh, live äh, ausgeführt. Ich ähm, habe äh, in einer Band äh, Schlagzeug gespielt. Ja, das Leben war einfach normal. Arik, wie kam es zur Diagnose Magenkrebs? Äh, in diesem Zeitpunkt hatte ich Schluckbeschwerden. Die kamen einfach vor. Ich ich wusste nicht, was das war. Komisches Gefühl. Ähm, ich äh, musste zur Hochzeit meiner Schwester ähm, nach Tel Aviv fahren. So dachte ich mir, ich werde es dort äh, untersuchen lassen. Ich äh, bin äh, bei einem israelischen Arzt äh, äh, einen Termin gehabt. Nicht so lange danach kamen die schlechten Nachrichten. Der Arzt hat mir natürlich angeboten äh, oder gefragt, ob ich möchte, dass ich am Telefon hören. Mir war einfach wichtig, sofort die Sache zu, zu wissen. Und da hat er einfach gesagt, es ist nicht gut. Konntest du mit deiner Familie, mit Freunden oder auch mit Bandkollegen als Musiker darüber sprechen? Ich konnte mit Leuten darüber sprechen, aber tatsächlich habe ich das doch allein durchgegangen. Mein Vater starb, als ich sieben war. Meine Mutter starb an Krebs, an Lungenkrebs, zwei Jahre vor meiner Erkrankung. Von daher bin ich sehr auf mich selbst gestellt. Ich bin sehr gerne unabhängig. Welche Bilder Arek, tauchen auf, wenn man solch eine Diagnose erhält? Da, da lagen genau zehn Tage zwischen Befund und Operation. Das heißt, ich wusste nicht länger als zehn Tage, dass in mir ein bösartiger Tumor wächst. Die Nacht vor der Operation saß ich auf dem Balkon und ich habe geweint und habe hab mir gedacht, wie ich mein alte, altes Leben äh, zurückhaben will. Ist man denn nicht in einer solchen Situation dem Leben, weil der Tod auf einmal so ein Bestandteil ist, nicht viel, viel näher? Während der Krankheit meiner Mutter habe ich mir schon damals gedacht, dass der Tod erwärmt das Leben, das macht das Leben spurbar, stärker. Aber das habe ich als Zeuge erlebt. Wenn es kam zu meinem möglichen Tod, habe ich damit einfach versucht zu konfrontieren. Ich musste mich wirklich mit dem Tod konfrontieren. Falls er kommt, da bin ich vorbereitet. Wenn nicht, na, was für eine schöne Überraschung. Dann kam der Moment, dass der Tumor entfernt wurde, dass du operiert wurdest? Der Tumor ähm, war schon in einem vorgeschrittenen Stadium. Äh, von daher musste ein Halb von Speisäure bis zum Zweidrittelmagen entfernt äh, werden. Welche Weiterbehandlung, Aregis, dann erfolgt? Ähm, also am Anfang war ich sicher, dass es geht nur um eine Operation und nach der Operation ist die Sache erledigt. Und zu dieser Zeit auch kam mir die schlechte Nachricht, dass ich durch Chemotherapie und Bestrahlungen durchgehen muss. Also das ganze Programm. Das war dir vorher nicht klar? Nein, gar nichts. Ich finde es gut. Hätte ich davor gewusst, dass das noch kommt, ich glaube, das würde meine, meine Kraft beeinträchtigen. Zwei Jahre davor, wie ich gesagt habe, habe ich meine Mutter getreut in ihre letzten sechs Monaten. Und das war, das war richtig hart. Also, das war richtig hart. Ich habe dieses Leiden gesehen und erlebt. Und ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht. Arik, wie lebst du heute äh, mit deiner Erkrankung und mit der Situation, fast keinen Magen mehr zu haben? Die Nachfolgen äh, der Behandlungen, die sind eigentlich die Erkrankung und die verkörpern, in meinem Fall, die Erkrankung. Ähm, es ist nicht so einfach ohne Magen. Zu leben. Ähm, nach jedes Essen gibt es Füllegefühl, äh, äh, äh, Verdauungsschwierigkeiten, äh, Konzent Konzentrationsschwierigkeiten. Äh, äh, äh, ich kann mich nie wirklich äh, klar machen, wie es ist. Na? Normale Sterblichen können das nicht mitbekommen. Es ist schwer nachzuvollziehen. Und ich frage jetzt ganz bewusst, was ist dein Lieblingsessen? Das ist äh, doch ein heikles Thema, da mein Lieblingsessen war Hummus. Das ist so Kichererbsenpaste, ein israelisches oder arabisches Gericht. Ähm, aber das, das ist mir sehr schwer zu verdauen. Mhm. Das heißt, du kannst nicht einfach zum Kühlschrank gehen und dir eine Speise aus dem Kühlschrank nehmen und die essen nach Herzenslust? Ich bin von Essen regiert. Ich kann nicht machen, was ich will. Ich kann nicht essen, was ich will und auch nicht, wann ich will. Das ist alles sehr geregelt, sehr routiniert. Ich esse zu genau gleichen Zeitpunkten. Das klingt fast nach einem Korsett. Ja, ich kann nicht machen, was ich will. Arik, trotz allem medizinischen Fortschritt, diese Einschränkung wird dich dein Leben lang begleiten? Ja, natürlich. Und äh, ich musste damit auch äh, leben lernen, also klarkommen. Wie geht deine Umwelt mit dieser Situation um? Also mein Freundschaftskreis, äh, äh, die, die spielen mit einfach. Ja? Und die haben keine andere Chance. Mhm. Arik, du sagst, die Krankheit hätte dir eine besondere Form von Lebenskraft verliehen, gegeben, geschenkt? Welche? Ja, ich musste einfach aktiv sein, also die volle Verantwortung nehmen. Ähm, das habe ich nicht so gern davor gemacht. Ich kann auch äh, ins Depression fallen, aber kann ich mir das nicht leisten. Wir als Menschen bekommen nicht so oft eine zweite Chance. Alle diese, alle diese Erkenntnisse äh, sind neu und haben, haben auch mein Leben zu einer gewissen Stelle verbessert. Das heißt beidseitig. Ich, ich fühle mich heute äh, äh, gezähmter, aber gezielter. Würdest du dich als, als sehr lebensbejahenden, lebenslustigen Menschen bezeichnen? Auf jeden Fall. Humor, Absurditäten sind äh, sehr wichtige Bestandteile Lachst auch gerne? meines ja. Lebens. Ich bin eine. Ja. Ja, genau. ja. Ja. Ja. Wie lebst du heute? Ich lebe von Tag zu Tag. Es, es gibt viele Sachen, an denen musste ich verzichten. Beruflich, ich kann nicht so viel unterwegs sein, wie ich davor war. Das heißt, ich konzentriere mich mehr auf Studioarbeit. Und ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, zu lernen, das Gut an Sachen zu sehen. Und nicht das Licht. Also es geht um ja, positive, positive Haltung. Es darf so wie ein Floskel klingen, ist aber halt eine wichtige Sache. Also es ist, wie betrachte ich meinen Zustand? Bin ich äh, ein Armer, bin ich ein, einfach ein armseliger Mensch, der hat sein Leben verloren? Teilweise. Gleichzeitig habe ich auch viel gewonnen. Das ist nicht der Win-Win oder Lose-Lose Situation, die Konfrontation mit Krebserkrankungen und die Nebenwirkungen. Dann frage ich das mal ganz pragmatisch nach. Ja. Was hast du durch die Krebserkrankung gewonnen und was hast du verloren? Hm. Ja, harte Frage. Ähm, verloren äh, habe ich meine Spontanität verloren. Das war eine große, auch eine große, eine wichtige Eigenschaft. Für mich, ich, ich, ich liebte es, einfach schnell zu reagieren, alles sofort zu machen, ohne, ohne, ohne große Pläne. Ich hatte nie wirklich.. Pläne gemacht, einfach so. Als Künstler hast du keine fünf Jahrespläne erstellt. Fünf Jahre, nein, nee, gar nichts, gar keine, ja. gar keine, gar keine. Stichwort Studio. Lass uns ein bisschen mehr dazu erfahren. Mit was beschäftigst du dich? Ähm, heutzutage äh, arbeite auf meine eigenen Projekte. Ähm, ich äh, ich habe Schlagzeug gespielt, also ich spiele immer noch nicht so viel wie damals. Ich schreibe auch und du produzierst. Ja. Es ist eine Art Elektronik, äh, industriell, so Dunkelpop. Was ist deine Definition eines Cancer Survivors? Die Tatsache, dass man sich mit der Sache in aktiver Art und Weise konfrontiert. Ja, das Überleben jetzt ist vielleicht nicht was wichtig hier, sondern äh, der Art und Weise, damit umzugehen. War es anfänglich für dich schwer, über die Krankheit zu sprechen? In meiner Erinnerung war noch die Haltung äh, meiner Mutter. Sie, Sie wollte, dass niemand weiß davon. Und da habe ich gemerkt dieses Schamgefühl. Ja, ich habe Krebs. Ich soll soll ich dafür beschämen? Bin ich gescheitert? Meine Antwort war nein. Ich wollte das äh, mit so vielen Menschen wie möglich mit, mitzuteilen, aus dem Grund, dass jegliche Hilfe, die ich bekommen konnte, war willkommen. Du bist erst vor kurzem Vater geworden. Welches Gefühl überkommt dich, wenn du von deiner kleinen Tochter erzählst? Ich bin eher der biologische Vater. Äh, zwischen der Operation und, und, und den Chemo äh, habe ich äh, wegen Un Unfruchtbarkeit äh, Möglichkeit äh, aus Vorsorge äh, Sperma anfrieren lassen. Und dadurch äh, ist auch dazu gekommen. Ähm, das ist interessant, weil ohne der Krebs eigentlich würde es wahrscheinlich nie dazu kommen, weil ich nie so Kinderwunsch gehabt hatte. Und wie ist das jetzt, wenn du die Kleine anschaust auf dem Foto? Es ist wahrscheinlich die allerbeste Entscheidung, die ich je in meinem Leben getroffen habe. Wie lautet dein Lebensmotto? Zeit ist mein allerkostbarer Vermögenswert. Das ist mein Lebensmotto. Ist dein Leben so wie es ist jetzt in Ordnung? In Ordnung wäre übertrieben, aber ich liebe mein Leben. Ich liebe mein Leben wie, wie, wie, wie, wie es ist gerade. Es freut mich. Im medizinischen Sinne giltst du als gesund und geheilt? Die fünf Jahre Grenze habe ich schon vor mehr als fünf Jahren überschritten. Ob ich geheilt und gesund bin, das weiß ich wirklich nicht. Ich hoffe, kann nur hoffen, dass es kommt nie wieder kommt. Ähm, ja, und mit Gesundheit, ich lebe mit meinen Schwierigkeiten und das mache ich auch. Wir sind am Ende unseres Gespräches angelangt. Mir bleibt mich ganz herzlich bei dir, Arik, zu bedanken für diesen Einblick in dein doch sehr bewegtes Leben. Ich wünsche dir von Herzen das Allerbeste, Hab eine gute Zeit vor dir und viel Erfolg mit deinen spannenden Projekten, das wünsche ich dir.